Ob online oder offline, wir hinterlassen immer und überall Datenspuren. Manchmal geben wir sie freiwillig her, aber oft haben wir keine echte Wahl oder bemerken gar nicht, dass sie gespeichert werden. Hin und wieder verraten diese Spuren etwas Wahres über uns, was wir eigentlich nicht preisgeben wollten. Bestimmt hast du zum Beispiel schon mal einen Nicknamen statt deines Klarnamens benutzt, um absichtlich eine falsche Fährte zu legen und dich zu schützen. Nee, nicht? Ach, das wäre aber eigentlich echt gut gewesen, denn wir können nie voraussagen, wozu unsere Daten eines Tages benutzt werden. Vielleicht landet sonst deine eindeutig mit dir verknüpfte Kauf- oder Suchhistorie eines Tages bei einem Scoring-Unternehmen oder bei deiner Krankenversicherung. So können deine Datenspuren dazu führen, dass du erheblich benachteiligt wirst. Aber selbst wenn du immer vorsichtig warst, kann es passieren, dass die Daten fehlerhaft oder verfälscht sind oder verwechselt werden. Und bisher war es schwierig, Kontrolle darüber zu behalten, was für Daten ein Unternehmen über dich sammelt und nutzt. Denn die alten Vorgaben zum Datenschutz reichten schon lange nicht mehr aus. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Dazu gehören auch deine Rechte auf Widerspruch, Berichtigung und Löschung. Der Nutzung deiner Daten für Werbung darfst du beispielsweise immer widersprechen. Dafür reicht es aus, einfach hiermit widerspreche ich der Nutzung meiner Daten für Werbezwecke in einer E-Mail oder direkt ins Kommentarfeld der Online-Bestellung zu schreiben. Auch hast du das Recht darauf zu bestehen, dass deine Daten berichtigt werden. Oder, falls du den Dienst gar nicht nutzen willst, kannst du fordern, dass sie gelöscht werden sollen. Praktisch und sinnvoll daran ist, Falls das Unternehmen deine Daten an andere weitergegeben hat, ist es dazu verpflichtet, deine Forderungen auch an alle anderen weiterzuleiten. Also, nutze deine Rechte auf Widerspruch, Berichtigung und Löschung, damit du dir die Hoheit über deine Daten zurückholen kannst. Für mehr Filme und Infos besuche deine daten